Was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-IO, der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und ihr seht gleich ein unfassbar geiles Video, meine Freunde. Und zwar war der Boss gestern im Livestream bei einem ähm, Twitch-Streamer. In seinen Custom Games. Rebirth Island ist ein asiatischer Homie. Ihr werdet verstehen, warum das wichtig ist im Video. Und wirklich gönnt euch den Hasen, ihr werdet es asi hart feiern, meine Freunde. Falls ihr sowas mal sehen wollt, 19 Uhr ist der Boss heute wieder live auf Twitch, wird denselben Hasen machen, also gönnt euch den Shit. Und ich zeige euch vorab mal ein bisschen, was der Mann danach zu mir gesagt hat. Ich hieß in der Runde Your Crush, also gönnt euch den Shit. Viel Spaß, meine Freunde, und skurr! Wer war denn your crush? Wer war denn hier Crush? Wer, wer war Du. Sehr starker Spieler, aber kommt nee, nee, die wissen Sink. nicht, dass also ich das, das ich hab doch irgendwie einen wichtigen Namen. Lobt hab. Ist mir auch zu anstrengend ohne Mods gerade. Hast keinen Bock mehr auf ich Customs. <lacht> ja. Oh, hier, hier chinesischen Front vom Boss in der Runde 5 Euro am Ende mit abgerechnet. Hört drauf, ich glaube, ich hoffe, es werden 0 Euro sein, weil dann muss ich ja knacken gehen, wenn ich sie fronten muss, Digga. Ich hoffe, ich gehe gar nicht knacken, Digga. Aber wenn ich knacken gehe, wird auf jeden Fall auf chinesisch gefrontet, Digga. <lacht> TikTok hat. Scheiße, ja, Hot Das <lacht> <lacht> <lacht> Scheiße, Digga. Der konnte auf jeden Fall gar nichts, Digga. Ah, er sagt deine Mutter. Es geht aber gar nicht, Digga, sowas. Ja, Mann. Eigentlich direkt mal in den Chat reinschreiben. Wer war das? Ja, ich, hoffe, ich hoffe, dass gleich einer in den Chat reinschreibt, dass ihn einer auf asiatisch hat beleidigt hat. Als würde ich so hart fallen, Digger. HOTCHIN <lacht> <lacht> Das ist sogar dieser Semich, dieser Nuttensohn, Digga. <lacht> Weißt oh, du, Digga? Holt ihn, der One-Shot. Was ist denn? Äh, so ein... Wild, Digga. War es Team Digga, du weißt gar nicht, Digga. Digga, ich hab' noch einen Kill, Digga. Jetzt muss aber hart gepusht werden, Digga. Das ist ja peinlich, Digga. Sonst denken die, der Asiate ist mies schlecht. Ja, der hat sich gerade aber mies aufgeregt, Digga. Das ist der Nautgun-Tag. Okay, oh, Digga, irgendwo beim Shop in der Nähe. Der eine, der geht runter, das ist dieser TikToker locker. Ja, ja, ficken, ficken, ficken. Ich will ihn mit dem Bogen Best killen, Digga, den. das triggert ihn bestimmt noch mehr. Nein, in der Ecke hier. Ey, der dann. kommt runter, der kommt runter, der eine. Digga. wieso hat man einen, Digga? Ich hab ihn so wild gepodyshootet. Ich ja, <lacht> 10, so <lacht> Ey, er guckt dir sogar zu im Stream, Digga. Echt? Ja. Hey, er guckt gerade zu. Ich dann bei denen. Ah, ich fick deine Mutter Hat gekocht, ich, <fick deine> <lacht> ich fick deine Mutter. Ja, man muss aber eigentlich gemeldet werden, Digga. Das geht ja gar nicht klar, Digga. Ich bin tot, Digga. Ich hab keine Waffe. Äh, uh, dead. Ey, ich hab diesen Floh so gefickt, Digga. Ich One-Shot, One-Shot, One-Shot. ich verliere mal die ganze Mundi, weil ich so hart body Digga. Er ist direkt über den praktisch. Über mir, Jungs. Ich hab beim Load dann oder bei euch unten. Um Digga, what the fuck, Digga, was krieg ich hier für Dinger? Oh, wenn Digga, dann, dann. Sehen wir die Kunden. Fünf, vier, Schick deinen Toten, die sollten nochmal sterben. Dann beim Lodi. Nee, beim Lodi ist... Digga, ich hab diesen TikToker gerade dreimal der da gekillt, Digga. kann ich so unten, ne? Immer und schlimm. immer weiter, Digga. Ach, Digga. Da ist er wieder. Der ist One-Shot. Bei dir, Nasty. Immer noch am um Laufen Camp. Schaffen deine Mutter stirbt. <lacht> <lacht> <Hat eine> Arme, <lacht> ja, ja, Digga, da bleib ich. Boah, die Customs, die sind's, Digga. Die werden safe nochmal wiederkommen wegen dem Loot. Und über uns sind auch welche. Ja, ich warte nochmal, bis ob die wiederkommen wegen. Ja, ich glaub. Ich glaub leider nicht, Digga. Einer hat eine Drohne da gepolt was landet hier nochmal, Digga. Hab ihn. Oh ist das geil, Digga. Wild Kinsey. Ich hab mir voll lange die Hose geschissen. Real Also ich hatte wirklich noch nie so viel Spaß in Warzone, Digga. Mir sind voll viele. Hm? Kinsey, ich bin auch bei dir, Digga. Hört auch mal langsam zu euch kommen in die Dinge. Unten ist keiner. Ey, da ist noch einer! Stark. Ich. Fuck. Ich brauch ein bisschen Pattern, könnte ich Kinsey holen. Ja, ja. Da liegt locker noch was, oder? Okay, ich geb dir meine 700. Hab. Ja, ja, da liegt Klick. Hab, hab, hab, hab. Hast du genug? Ja. Omni, Omni, vor mir. Fuck, tot, tot, Digga. Da waren welche, Edge? Haben Drohne, Digga. Oben um auf Dach stehen welche. Boah, ist das geil, Digga. An mir, an mir, an spielt echt mit Schrocken hinter der Nein, meine Ja! Nein! Oh mein Gott. Warte, warte ich. Gib mir schon Plates. Alter, wie haben wir das überlebt, Digga? Sprung runter. <lacht> Ist das geil, Digga? <lacht> Die asiatischen Pusher gewinnen das Ding auch noch, Digga. Nein, über mir, Digga. Naja, geh einfach unten rein, Digga. Mhm war ein starker Phantom von Blatt. Alter. <lacht> Digga, oben der letzte, oben der letzte. Auf Dach, auf Dach. Der, der rest seinen Typen jetzt. Kann der was? Ey, den, den einen hab ich gefickt. Der liegt jetzt genau da um Ecke, Edgar. Genau da. Stark. Stark. Zu viel. Der war jetzt im, im Hecklitz. <lacht> da Solange sie nicht hacken, solange sie nicht toxic sind. Ah, ah, äh, äh. So wie, äh, Bodyshooten. Oh, Bodyshooten wurde gerade angemerkt. Ich oh, ja. hab kein... Boah, was oh, machst du sagen? Ja. Wer, wer, wer, wer war denn hier Crush? Wer war denn hier Crush? Crush, sehr starker Spieler, aber... Nee, nee, nee, die wissen also, nicht, dass ich das, äh, also, eine, ich hab da drin irgendwie einen Namen. Ja, lobt den hab. Customs. Ist mir auch zu anstrengend ohne Mods gerade. Ich hat keinen Bock mehr auf also Customs. Ja. Also, du fragst... Was du fragst, gibt es irgendwelche Regeln? Dann sage ich, es gibt keine Regeln, Nasty, außer nett sein und ein Teammate, ich gehe mal davon aus, dass es dein Teammate ist, Body shootet jeden also ich verstehe es jetzt nicht, wir kennen uns jetzt nicht, aber wieso kommst du in du im lobby rein und Body shootet jeden, hä?